Kapitel 19 Der kleine Prinz bestieg einen hohen Berg. Die einzigen Berge, die er kannte, waren die drei Vulkane, die ihm bis zu den Knien reichten. Und den erloschenen Vulkan benutzte er als Hocker. Von einem so hohen Berg, sagte er sich, werde ich den ganzen Planeten und alle Menschen auf einmal sehen. Aber er sah nur die Spitzen von scharfen Felsen. Guten Tag, sagte er auf gut Glück. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, antwortete das Echo. »Wer seid ihr?« sagte der kleine Prinz. »Wer seid ihr? Wer seid ihr? Wer seid ihr?« antwortete das Echo. »Werdet meine Freunde. Ich bin allein«, sagte er. »Ich bin allein. Ich bin allein. Ich bin allein«, antwortete das Echo. »Was für ein komischer Planet«, dachte er. »Er ist ganz trocken, alles ist spitz und salzig. Und die Menschen haben keine Fantasie. Sie wiederholen, was man ihnen sagt. Bei mir zu Hause hatte ich eine Blume.« die sprach immer als Erste.